Los geht's, Junge! Schnell, Junge! Als ob ich gestorben bin, wie? Ja, Leute, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video mit Kira, Pilgräck, äh, King Jeff und Stuart. Wir werden heute das Labyrinth spielen. Und diesmal... Hallo! Hey! Ja, mit diesen Leuten hier, ne? Und seid ihr gehypt zum ersten Mal die Spiel zu spielen, ne? Ja auf jeden Fall. Ich habe eine Fackel ja. an Baum Oh ich kann eine Kiste holen, ich nehme eine Kiste mit. Die brauchen wir nicht. Doch für Puzzle schick da. Hm. Aber wir, wir sind mehrere, da brauchen wir das nicht. Warum ne? Okay. Ja? Einfach. Allem, ist Hier ist auch Gast. Vielleicht ist da irgendwie Snacks drin oder so. Nein. Ich auch noch eine Du sagst Kiste. das nur, weil du die Kiste für dich alleine haben willst. Giraffe, fuck uns. Ah, Jeff, wo bist du? Chef ist rechts abgebogen. Dann machen wir später, wenn wir hier nee, sterben, noch nee, mal links, mal oh. guck mal links, guck mal links. Oh, In die andere Seite musst du. Okay, ich werfe eine Kiste rein, Moment. Wow. Nix. <lacht> wir ja. sind auf einer falschen Seite, wir müssen auf eine andere Seite. Ja, ganz genau. Äh, äh Jungs! wo auf den? Kommt, kommt, Dennis, kommt. Ja, warte, Gott, wir müssen dort durch. Jetzt auch noch ein. Okay, Weg. da gehen ja. wir hier lang. Okay, Kira. Ja. Tschüss, Kira. Komm. Nein, ich bin hier. Da muss eine, Da muss ein Eingang gehen. diese ein Lava. Ja, hier ja, ist. Ja, ganz genau, ich hab recht. Ja. Geh du auf die? Ja. Los, Junge! Was is ja, ist das? Ich glaube, das ist. Die er hat sich hier im Labor runter, das sind selten... Das, das ist Jeff. Weg. Äh. Die äh, Jeff ist leider zu spät gekommen. Äh, doch, durch, Das geht's. Oh. Okay, wie kommen das wir da? Tür, das ist eine Tür, das ist eine Tür, warte, Kannst Du kannst mhm. sie öffnen. Die, ge die geht ja von alleine auf irgendwann. Aber nee, lass hier lang. Ja, aber da, wir sind aber schon hier, ne? Müssen wir da durch? Ja, wir, wir müssen dort durch. Ich meine, wo willst du dann noch hin? Den wo ist Wann Kira? Wir Kira? Wir müssen da bleiben, ne? Ja, wie ich gesagt habe, Kira läuft immer rum. Okay, Kira kommt, kommt wieder zurück. Nein, sie kommt nicht mehr zurück. Sie hat uns verlassen. <lacht> ich hab mich verlaufen. <lacht> ja, und ich Kira abholen. Bleibt hier. Ja, dann lass doch den Gang da lang gehen. Alles klar, gehen wir einfach. Oh, Junge! Ist, oh mein Gott! Keine Ahnung, was ist das da, ist, aber es ist der Hit! Der ist doch ist Gold. Noch Gold. Ja, aber, wir zuerst ist Diamanten, ne? Guck mal, Kira, die haben Diamanten, das geht überall alles flöten. Junge. Du hättest ja nicht mitkommen müssen. Doch! Ich <lacht> würde ich alleine durchs Labyrinth laufen. Wir haben ja auch noch Gold gefunden. Okay, wir haben vier Gold, ne? Nee. Ähm, ähm macht mal bitte kurz. Oh recht, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt recht, Leute. Alles klar, die, die Monster kommen. Die Minster kommen. Oh, die, die Wand wurde ich, geöffnet. Die Wand. Leute, die Wand wurde geöffnet. Was ist das? Also Kann, Junge. Ihr, oh kann hier kann hier einer bitte eine Gruppe Kurs so machen, Junge, damit sie endlich mal weiß, wo ihr seid. Oh Junge, hörst oh du das? Oh mein Gott. Junge, jemand soll seine Waffe raushalten. Nimm du deine Waffe raus, ne? Los Junge, los! Ja, oh mein Junge, Gott. wir sind beim Tor! Los geht's, Junge! Bis jetzt haben wir keinen einzigen Monster gefunden, ne? Oh Junge, machen wir schnell, bevor es zugeht. Oh, wir sind beim Treppentor. Oh, bitte nicht. Oh mein Gott. Oh, bitte nicht. Oh, was ist das? das. Oh, da ist der Spielerin weg. Er ist eine Laterne. Oh, das ist nur eine Laterne, was es das. Oh, komm, Junge. Komm, Junge! Oh mein Gott! Oh mein Gott. Ja? Beim Crafting. Ich hab's geschafft. Ich schaff's auch, ich schaff's auch. Ich hab's ja. geschafft, Junge. Ja, Mann. Boah, wir haben den oh Weg. Oh Oh, was soll das jetzt sein? Ich werde das schnell selber versuchen. Ja. Los geht's, Junge! Schnell, Junge! Als ob ich gestorben bin, wie?! Ich bin, ich bin auch gestorben. Mein Gott, wir waren sogar bei Level 3, Junge. Jeff, du musst ihn auch erzählen, wo die hin müssen. Du kannst dir einfach in die reinlaufen und sagen, join. Ja, einfach, King Jeff, alles recht. King Jeff, alles Äh, es sind ein Passwort. Ja, ich weiß, King Jeff, alles rein. Text. Was? Ich weiß nicht, warum er ein Schimpfwort genommen ja, okay. hat. Was hast du überhaupt geschrieben, Jeff? Ja, er hat seinen eigenen Namen reingeschrieben. Das soll ein Schimpfwort sein. Los, man muss aber aufpassen ja, die, die und Schnell und weg. Oh Tempel, Junge. Ja, jemand hat sich verlaufen. Könnt ihr kurz warten? Wer ist denn dieser jemand? Darfst du was? Ich bin beim Tempel. <lacht> ah ja, er ist im ich Tempel kann... drinne. Oh, er ist draußen. Ich bin noch runtergefallen. Oh Dark Sun, scheiß, können wir Nein, ich, ich lebe noch. Okay, äh, er Will, wie willst du da rauskommen? Ja. Um, Aber wir in, in, Im Tempel muss man so ein Parcours machen. Ich komm, jetzt dort mit. Oh, um zu beginnen, Taste drücken. Was? Um zu Beginn, Taste drücken. Was für eine Taste überhaupt? Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Like, abonniert den Kanal, schaut auch gerne bei Kira vorbei und bei PayGlock seinen Twitch-Kanal. Hey. Und ja, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr auch gerne mit uns oder mir äh, auch solche Aufnahmen machen möchtet, schaut meinen Discord-Server und ja, dann sehe ich euch zum nächsten Mal. Ciao. Okay. Hast du gerade Tschüss oder Tschüss gesehen? Tschüss, <lacht> Tschüss. <lacht> Alles klar, wir werden jetzt trotzdem noch herausfinden, wie wir hier rauskommen.